Schneckensex Schnack Schneck, Schneck, schnacken, schmecken. Genau, wollen wir jetzt mal probieren Ganz besonders tolle Idee finde ich Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros ähm, Die Leute von Insekts lassen sich die Tatsache immer wieder etwas einfallen Hier gibt es schon jetzt siebte Video ähm, über Snack von uns. Erstaunlicherweise haben die sich noch ja nicht bei uns gemeldet. Schön frech. Ähm, trotzdem ein Kompliment, äh, dass sie sich immer wieder irgendwas lustig entfallen lassen. Äh, ich habe natürlich ja halt was besorgt und Trikot darf wieder auspacken. Also wir haben schon Heuschrecke äh, gegessen, Mehlbohrung, Grille, so zum Snacken und äh, Riegel ja. haben wir gegessen davon, Lutscher. Und ja, Schokolade. Und jetzt äh, ganz neu, also für mich neu, äh, Rico packt geradeaus. Bio-Polster-Chips? Naja, damit das nicht kaputt geht. Das ist äh, aber nicht zum Essen. Nein. Aha, also diese Polster-Chips hier, die werden aus pflanzlicher Basis hergestellt. Mais- und Kartoffelstärke und sind daher biologisch abbaubar und kompostierbar. Bei den von der Gesetz. Sehr gut. Finde ich super. Nicht schlecht. Aber darum geht's ja auch nicht. Ey, jetzt kommen wir zum eigentlichen. Gib mal eins. Ah. <lacht> Besoffene Insekten. Das ist genau. An ihr schwimmen Insekten, Wurmwasser heißt <lacht> es. Warum sind sie? Mit echten Mehlwürmern 37,5 Umdrehungen. Wodka mit Crunch. Und Brust sitzt man da inzwischen essen hast du schon drin. Quasi Milliliter. <lacht> ja, also man riecht schon, dass da was drin ist. Ja, dass nicht nur der Vodka da halt drin ist. Na, was riecht denn jetzt da? Corona? Nach besoffener Nebo. Ja, ich knüpfe mal dran. Die haben eine Party gefeiert und sind besoffen. Das ist ja Wahnsinn. Also. Hast du einen? Hast du einen? Kaufst du, du gerade? Sag mal, sollte ich gleich mit Ex nehmen? Hauptsache, verschwuckst du ihn hier rein. Wegen dem Meerwurm. Das knallt aber oben, glaube ich. Na Crunchy ist das nicht? Oh. Ach Gott, sind wir alle drei genommen. Ah ey. Ich hab hier noch einen drin. Alter. Also eine hervorragende Idee, finde ich. Das ist echt gut. Die Idee ist cool. Die Idee ist echt gut. Die, die Idee finde ich auch echt gut. Also, allein für die Idee würde ich zwei Punkte geben. Ja, auf aber jeden Fall. Ich, ich würde es ja drei geben. Ja. Mhm. ja aber sind halt. aber nicht ganz günstig. Link ja. in der Beschreibung übrigens. Unter dem Video. <lacht> das ist echt. Du äh, hast da einen rum und hast da den Wacker da mit drin. 37,5 also Volt hier. Ja. ja das ist schon. Mach mal damit eine Pyramide, ey. <lacht> Oder einen Kreis. Oh, bist du bedient. Oh, boah. Ja, nach dem fünften ist die das ja Boah, das... Boah. Boah, äh. oh, ey. Die da war nie so. Mm. Boah, da, ja, nimm mal den zweiten Schluck, ey. Der zweite ist schlimmer wie der erste. Alter. Das, das ist hart. Das ist echt hart. Link in der Beschreibung. Ja, klar. Gönnst du ja. Das ist bestimmt der Krach auf jeder Party. Ich werde es vers äh, verschenken zu Ostern. Dann bin ich ja mal gespannt, was die sich noch alles einfallen lassen. Ja, ich freue mich schon auf den nächsten Gag hier ja. von 6 Definitiv. Grüße gehen raus an 6 Genau. Top. Also, ihr habt echt Ideen. Finde ich richtig cool. Also, also in Snackinsects ist es auch bei Facebook und Instagram. Ja. Okay. Auch äh, die Links hier unten in der Beschreibung. Alles da. Macht's gut. Wir sehen uns. Das ist demnächst.